Mega Kulisse. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal mit den Jungs den Alpencross. Start in München. Bus wird gepackt. Sind hier am Goetheplatz. Da kommen die Nachzügler. Wir sind in Kur angekommen. Mega Aussicht und gutes Wetter. Oder so Jungs, da hinten müssen wir hoch. Leute, ich bin vorsichtig, jetzt geht's runter. Johannes, was, wie heißt der Berg da vorne, wo wir hoch müssen? Sag's mal für die Kamera: Rothorn. Rothorn, 2800 oh, Höhenmeter. Da das, ne? So, da kommt die Rasselbande. Erster Trail! Mega Trail und hier wird am Setup einfach mal nach dem Trail noch mal geforscht. <lacht> so, unser Alpencross ist ja so, dass wir eine Mischung aus Lift und Tret machen. Und so sieht's hier mal aus. Und da geht's jetzt hoch. Trailbahn. Lenzerheide. aere the lips panorama What's true. kommen die Jungs mega Trail, super fleug für 90 der Menschheit Fahrbar, meines Erachtens super -schön. macht echt Laune super Panorama da kommt die Gondel runter Und da kommt der Holger. Wir sind noch mal hoch <lacht> mit der Gondel und es verfolgt uns eine schwarze Wolke. Und das ist noch der Trail. Der Tunnel. Erster Tag von Kur nach Arosa. Es waren Mega-Trails dabei, wir hatten schönes Wetter, sind die Trails sogar zweimal gefahren und sind über 3000 Höhenmeter nur bergab gekachelt. War super lustig und am Abend hat es dann angefangen zu regnen. Marc hat irgendwo gelesen, dass die Gondel bis 20 Uhr geht. Zum Glück sind wir dann pünktlich zur letzten Gondel unten angekommen und konnten praktisch nochmal hoch. Sonst wären wir einfach nochmal 600, 700 Höhenmeter hoch, weil wir den Trail runter nach Arosa nehmen mussten. Der Regentag hat sich da schon angekündigt. Es war einfach bewölkt. Es hat immer wieder mal gedonnert. Und wie ihr seht, haben wir einfach Mega Regen heute, im Hotel erst bekommen, was sehr, sehr ja, positiv an. war, weil wir es einmal leise. trocken geblieben sind. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh. Vor dem Regen kommen wir rein ins Hotel. Die ersten Tropfen fallen. Mega schön. Erster Tag, wir haben es geschafft und die Jungs wollten mal sagen, von wo nach wo. Nur nach Armausen. Top. Wir sind ein Teil mit dem Lift gefahren und ein Teil haben wir pedaliert und es war ein mega geile Trails. Was meint ihr? Prost! Super schön! <lacht> Perfekt! Und da drüben ist der Rest. Nach der Ankunft ist es dann richtig losgegangen. Es hat heiß gehagelt und es hat richtig geregnet. Tag 2, wir starten bei schlechtem Wetter. Genau. Mit Die Gruppe Alle ist dabei. <lacht> Julius kommt auch schon. Nein. Lars, bist du fit? So fit! Aha, wer ist hier? Auch fit? Sagen wir okay. noch vor dem Anstieg. Ah, ja, ja, das sagen wir noch vor dem Anstieg. Die Räder werden noch geputzt. Rivella wird noch zu sich genommen. Der erste Trail und die flippen alle aus. Da kommt der nächste. Holger voraus. Die Sonne kommt. Langsam. Ciao, ciao Veronika. Und der Johannes ist gut drauf. Bei allem läuft der Motor. Es geht weiter bergauf. <lacht> Weg ist aber gut, habe keinen Stress. Holger fährt vorne. Mega Häuser in der Schweiz. Auf geschätzt 800 Höhenmeter. Mm. Gut zu wissen, es gibt auch eine Feuerwehr in dem kleinen Bergdorf. Mega schönes Schweizer Bergdorf. Super schöne Holzhäuser. Wow. Naja, ah das ist für die Feuerwehr. Von der Feuerwehr. Wow. Kann man sehen? Der Nebel vom Kachelofen zieht über das Dach. Sensationell. Johannes hat die Spitze übernommen. Aber Holger ist hinten dran. Mega Trail zum Bergauffahren. Und eine Wahnsinnslandschaft in der Schweiz. Wow. Richtig mystisch. Und das Wetter hält auch. Wir da drin stehen, oder? So, wo sind wir, Jungs? Sagts mal auf. Äh, in der Schweiz. Ja, <lacht> genau. Zwischen Davos und. Äh, was war Arosa. Arosa, genau. Ah, okay. Und was ist unser Ziel heute? Nach Davos, die Hütte. Wie heißt sie? am Jakobshorn Jakobshorn, ja. Jakobshorn, perfekt und die Sonne meint gut mit uns mega Kulisse also hier läuft der Trail am Hang entlang, hier ist das schöne Tal da ist ein weiteres Dorf und jetzt geht es hier noch hoch ich weiß nicht ob es man in der Kamera sieht aber da geht die Treppe hoch da muss man steigen so, ich schätze mal so 200-300 Höhenmeter hier sieht man einfach mal wie steil es hier runter geht ich glaube wenn es hier richtig regnet ist das hier ein reißender Bach und da ist der Rest der Mannschaft alles gut? super da kommt sie. Sieht ihr den Holger? Da ist die Treppe. Eine Wahnsinnswand. Unglaublich. Spektakulär hier. Wir wollen hier Brotzeit machen. Und da müssen wir rauf. Je so, jetzt sitzen wir wie die Hühner auf der Stange. Ganz es gibt lang Brotzeit. Nein, auf der lang Leiter. Lang. Nach Aber ihr <lacht> merkt, der Nebel zieht hoch. Oder runter. Äh, wohl da geht's auf! Ey. Da geht's auf! <lacht> Wer sein Rad liebt, der trägt den Nebel so ein bisschen sehen. Sieht so richtig mystisch aus. Serlü und Voss ebenfalls. Hallo. Ich möchte mich nur an die gefahren. Alles auf Video. Blauer Himmel. Totaler Nebel. Ich hoffe, wir lassen das schlechte Wetter hinter uns. Hurra, es hat aufgerissen. Über den Wolken. Neugierig. Neugierig. <lacht> <lacht> <lacht> Die erste Kontaktaufnahme. <lacht> Holger, was ist das für ein Skigebiet? Oh, schöne Bergstation ja, da, da hinten. Da, da wo es hingehört. Da wo es hingehört, da, da hin hört ab, ihr aus. es. Wer hat es erfunden? Und damit ging es wieder ab in den Trail Richtung Davos. Mega flauig, super einfach zum fahren für uns alle. Und ja, ihr werdet das sehen. Wir fahren gleich mal voran. Epic Train. Ist der geil. Juhu. Schön Fahrradfahren. fahren! Ja. Trelle, Papp! Du den Tunnel! Ja, da ist es. Streller passt, da sind okay. wir jetzt oben. Wir sollten um halb los, also 25 Minuten. Auf der Hütte. Jeder hat es geschafft. Das ist echt, echt. Also wir fahren von Pause zu Pause. <lacht> es macht Spaß. Wir sind heute hee hee. 1200 Höhenmeter. Du super fit. Und die anderen so unterschiedlich. So unterschiedlich. Jan, wie geht's dir? Gut. Ja? ja. Was macht der Helm? Läuft? Hält? Ja. Gut. ich würde jetzt gerne mal deine Einschätzung. Ja, könnte besser sein. Wie gut, aber das könntest du mir halt eigentlich so Ersatzband nochmal wieder zurückgeben? Was? Das Ersatzband, das was du vorher geschweißt hast, könntest du das mir? Das kann ich dir gerne zurückgeben. Ja. <lacht> ja, warte mal ganz kurz. <lacht> Kommt noch was raus, ne? So süß ja, der Hund auch ist, das ja, war dann so, dass wo ich das er ich ja, wo ich das vom ich den? Jan den Rucksack ja, den? angepinkelt hat. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, du. Ja, ja, aber nur Mini, ne? ja, ja. Ja, ist gut. Nico ist ziemlich. Gut. Oh. Ja, auch so Wir sind hier über dieses Joch gekommen. Mhm. Hier rüber dann Strela-Pass, da sind wir jetzt. Fahren jetzt hier, Panoramaweg da in Richtung... Weißflug und dann eben hier rüber und runter nach Davos. So nach Davos. Und dann auf der anderen Seite und hoch zu der Auf der anderen Unterkunft. Seite fahren wir dann hier mit der Bahn entweder gleich nur auf die Yishalb oder eigentlich war der Plan ganz hoch mhm. und dann mit dem Radl eben hier runter auf die Yishalb. Ah, perfekt. Oder wir können es auch treten. Du kannst auch von unten hoch treten. Das ist, also Davos ist äh, 1540, Yishalb ist 1930. Mega schön. Ja. Da geht es ein bisschen runter. Ein echt schöner Weg. Die drei Zinnen in Kleinformat. Dip, dip. Leider ist es neblig, probieren wir mal die Liftspur hochzufahren, mal schauen wie weit ich komme. Da haben wir dann probiert die ersten Meter die Liftspur hochzufahren, aber es wurde steiler und steiler. Und es war fast nicht möglich. Naja. Schaut mal, was ich gefunden habe. Einen Atomic Ski. Aber leider ist der zweite nirgendwo zu sehen. Da sieht man die James Bond Gondel. Aber hier steht Roger Moore. Hier ging es dann wieder ab in den Trail Richtung Davos. Wie ihr schon seht am Horizont, die Wolken sind schon da und es hat dann auch mies zum Regnen angefangen. Aber wir haben uns alle wacker geschlagen und sind noch pünktlich zur nächsten Gondel gekommen. Da sieht man mal, was eine Piste so ausmacht. Gell? Krass! Eine Schneelabyrinth. Und leider kommt der Regen. Schnee fräsen. Und der Johannes. Wir fahren Richtung Davos. Leichter Regen. Johannes ist vor mir. Aber es geht sie noch aus. Und das sind Schneekanonen. So, wir sind in Davos angekommen. Sind wir bei der Jakobshornbahn, denke ich mal, heißt die. Und da oben schlafen wir. 400 mit dem Regen. Der Trail endet hier. Aber für alle Bikefreunde, das ist der Hammer. Davos hat mega geile Trails am Start. Leider regnet es jetzt, naja, hoffentlich wird es morgen besser. Es ist zu sehen, Tag 3, es regnet. Tag 3 und es regnet. Es sieht noch aus wie Regen. Ja. Übrigens super Übernachtung hier, jetzt sieht man es richtig, es regnet. Na Jungs, habt ihr gute Regenklamotten? Wie gut ist denn die Sinn. Stimmung? Super. Fein macht ihr das. Kommt mal in den Regeln, habt ihr auch den Perleffekt? Oh, das stickert es schon durch. Oh, hier auch. Melone. Melone. Die Bahn, die Bahn ist da zum Gipfel. Man hört den Regen. Jungs, schaut mal in die Kamera, was sind die Grundsätze für heute? Der Regen wird weniger. Ah, da ah, scheint die Sonne da oben. Da oben kommt die Sonne raus. Da oben kommt die Sonne raus, die Sonne raus. alles klar. jetzt Hacken. Das ist schon ein Gipfelgrad. Ist das sichtbar? Wir sind oben angekommen. Aber jetzt ist der Regen weniger geworden. Dafür schnallt's. Düb, düb, düb. Schneeregen. Da sind die Trails. Haltung! Video wird aufgezeichnet! Heute mal durch Regen. Oh, so, bekommen wir alle drauf. Lächeln Jungs, ihr seid auf dem Video. So, lacht mal. Totenstille. Wir kämpfen uns den Berg hoch. Bei Wind und Wetter. Ah. Jawoll! Mont Everest, 3000 Höhenmeter. Wir sind auf dem Epic Trail. Uh. Wir sind dann den Epic Trail gefahren, der ungefähr 40 Kilometer lang ist. Am Anfang, wie ihr sehen könnt, ein wenig verblockt. Aber etwas weiter unten wird er dann sehr flowig, also sehr schön zum Fahren. Und es geht so ein bisschen bergauf, bergab, und es macht einfach mega laut. Wenn es trocken gewesen wäre, hätte man es einfach noch mal ein bisschen mehr krachen lassen können. Leichter Nieselregen und die Frisur hält. Ja, hat gelohnt. Oh, yeah. Yeah. Gut. yeah. Regen ist Lach. Das ist <lacht> Mann, Mann. Da ist unser Trail. Heute Richtung Alp Grün unterwegs. Sehr gut, Holger. Wir sind auf dem EPIC Trail. Beschrieben mit S1. Sehr floig, sehr einfach zu fahren. Macht mega Laune. Vor mir ist der Markt. Wie man jetzt sehr gut sehen kann, jetzt ist es einfach flowiger geworden und etwas einfacher zum Fahren. Ja, leider hat das Wetter uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es hat einfach weiter geregnet und es ist immer stärker geworden. Wir sind dann ins Tal runtergefahren, kurz durch ein kleines Dorf und dann auf der anderen Seite den Trail wieder bergauf. Was aber auch sehr viel Spaß gemacht hat und was man auch sehr gut fahren konnte. Haltung! Aus dem Sattel mit ja, dir! Aus, aus dem Sattel! Da oh. ja, auch die äh, ja, Was denn? Regen, Regen, Regen, aber wir haben uns die Laune nicht verderben lassen und sind dann auf der anderen Seite wieder nach oben gefahren, wo dann jeden Bart geworden ist. Ähm, was man dann ganz gut sehen kann, es sind immer kleine Bäche da von oben einfach runterkommen, was mega cool aussieht die mit Sonne kleinen Brücken und das Panorama sieht einfach atemberaubend aus. Aber also, landschaftlich ist jung. dieser Epic Trail wirklich Leiter sehr Berg. zu empfehlen auf. und äh, macht so einfach Laune. aus. Holger fährt. Und wo ist der Rest? Wir halten uns wacker. Lars ist vor mir, Kühe springen auf die Seite. Huh. Und es geht dahin, im Regen. Das, das Wasser kommt aus den Bergen. Na ja Hannes, bist du nass? Die Jungs kommen runter. Jan? Haltung! Mhm. Ah und ein schönes Dörfli eine sehr gute Lösung für beide könnte sich mal Tirol wirklich ein schönes Beispiel nehmen funktioniert in der Schweiz Park 3 wirklich schöne Trails wenn sie trocken sind fahren sich bestimmt sehr flauig mit schönen Wasserfällen Hammer wirklich super schön Tü -tü -tü die Kamera läuft mit! Schlüsselstelle! Jeder schiebt! Es wird was, es wird was! Es kommen alle drüber! Alle kommen drüber! Mega geiler flowiger Trail! Juhu. Fahr halt! Du. Fahr halt! hab durchfahren! Uhuhu. Sehr schön! Mega Trail! Scheiß Wetter! Ah, die Höhe! Ah. Sehr schöne Haltung, super. Sehr schön, so lobe ich mir das. Sehr schön. Halt. Ein Tunnel. Wuhu! Nicht da! Vorsicht, Julius, ich komme! Hopp, hopp, hopp, hopp! Hopp, hopp, hopp! Hopp, Schwyz, hopp! ich Da sind wir durchgekommen! Aber leider zu spät! Na Jungs, wie ist die Stimmung? Yeah! <lacht> Ganz schöner Trail hier mit dem Zug, ja? <lacht> wir haben uns dann entschieden, den Zug zu nehmen, weil wir bei diesem Wetter über den Pass nach Alpgrün nicht fahren wollten. Und somit hatten wir eine etwas längere Zugstrecke. Es hat dann zum Glück aufgehört zum Regnen und das Feuer hat uns dann gewärmt. <lacht> Sodala, Tag 4, Jan putzt sein Fahrrad mit Riesgarten, <lacht> bringt sehr viel, genau so das sehen die ist Räder heute Bahnke aus. als erstes? Final oder Alternative? Gestern hat es mega geregnet, wir waren alle nass, feucht, sind es heute noch, oder Lars? Trocken gelegt. Trocken <lacht> Herr Bender? Alles trocken. Alles also <lacht> trocken. Genau. Glaubt denen kein Wort? Aufstellung, Briefing. Also, ja, guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ja, ja. Das ist gut. Ihr Seit seid, seid jetzt, alle ein falsches Lächeln. Auf <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> also, Hoch geht's! Sein Tourguides lächeln. Wir werden es alle nicht schaffen, aber ich bin trotzdem freundlich. Also anfangs haben wir hier einen S1-Trail runter Richtung Poschiavo und heute das Thema ist, dass wir aus der Schweiz nach Italien fahren. Nach Tirano, das ist heute das Ziel. Dann fahren wir unten am See lang, wir versuchen die linke Seeuferseite. Dann werden wir auf der See Südseite werden wir dann essen. Äh, hey, wir hey, haben, wir haben hey. Hey. Dann hey, wir mal. es gehört, ist ist gefilmt. Gletscher, und da oben haben wir geschlafen. Erster Trail. Die Kamera ist an. Da kommen wir. Sehr schön. Schau, Ellbogen nach draußen. Fein. Sehr schön. Sehr gut. Ein sehr, sehr schöner Trail. Trail, trail, trail. Hopp, hopp, hopp. Aufstehen. Weiterfahren aus dem Sattel mit dir. Vier und wir verlassen die Schweiz. Wir haben jetzt gleich die Grenze zu Italien. Ja, Es schlängelt sich dahin. Von unserer Unterkunft sind wir jetzt ja endlos geile Trails gefahren. Mega gut. Und hier sind die anderen. Jungs, siehst du die Stimmung? Yeah. Oh. Magen wir es auch noch drauf? Yeah. <lacht> Uh, da geht's es wieder auf den Tunnel. Wow, der ist nicht hoch. Wow, schaut euch dieses türkise Wasser an. Mega. Grenze zu Italien. Und von da oben kommen wir. Halbgrün. Halbgrün. Das weiße Haus, was wir da oben sehen. <lacht> ja genau. Tag 4 und wir kurbeln uns weiter hoch. Tatsächlich haben wir beim Hochkurbeln dann noch Sonne erwischt, was sehr, sehr ja, angenehm war. Und unsere nassen Klamotten sind relativ schnell getrocknet. Steht konzentriert. Ja. Jetzt gibt ein Äpfelchen. Hm. Aber er ist auch zaghafter, ne? Ja. Er ist so mehr hier derjenige, der richtig will. Mmh. Lecker, lecker, lecker, lecker. Gierig. Und er mag auch gerne Äpfel. Ja, auf den Geschmack gekommen. Ja, gell? Der ist sauber. Wir nicht so. Aber hier Ja, mal schauen. Es geht viel höher hier. Kurze Pause. Wir schrauben uns die letzten Meter hoch. Ah. Mega Aussicht, Wetter hält, läuft, geschafft, da ist unser Ziel, ah. links runter, hurra hurra, wir werden belohnt. Seht wirklich um? Das seht ihr, wenn die Lichter angehen. Ah. <lacht> Dämpfe auf. Mega Trail, juhu! Die Sonne im Rücken, da lässt sich's reiten. Spitzkehre gut genommen. kommt die Bombe. Oh, da muss man in den ansetzen, knapp und dann geht's rum. Juhu. Schönen Spitzkerl. Da geht's runter. Und von da hinten sind wir heute gekommen. runter. und die Straße hoch, darüber und dann hinter dem Berg und jetzt geht der Chill hier runter. Mega schön. Ja yeah, schön. Sehr schön. Gute Haltung. Rodeo reiten. Juhu! Alter Römerweg hier. Ist mega. Sehr gut, Marc! Mega gut! Der alten Mauer entlang. Super schön. Achso, Sonnenuntergang. Juhu. Tag 5. Es regnet mal wieder, aber nicht so stark wie das letzte Mal. Julius ist schon perfekt in Regenklamotte. Und ich wette mit euch, in zwei Minuten ist er wieder in kurzer Hose unterwegs. Macht nix, dann ist das so. Er schwitzt. Boah, nicht. Lars, Gutes was Wetter sagst du? Perfekt. Und ich hab Film ah. fertig. Der Jan, der einsame Wolf, fährt hier wieder vor. Die Kinder freuen sich die Bolle auf das Video, ne? Den hab ich schon erzählt, die sagen so, wir wollen unbedingt das Video sehen. Aber es muss erstmal geschnitten werden, mein Lieber. Ja, genau, geschnitten und zensiert. Es kommt alles. Holger muss sich heute wieder einschenken. Er kennt keine Gnade. Genau, ich hatte gestern Bier zu viel. Genau, hatte. Bier muss raus. Bier muss raus. Der Tag hat sich jetzt wieder richtig eingeregnet, aber wir sind alle einigermaßen angekommen. Schön, dass man nicht da oben Dauer. sind. So, der Regen hat uns erwischt. Na, jetzt kommt typisch wieder ein Traktor. Nein, ist das schön da, gell? Schöne, kleine italienische Gassen. Gestärkt und getrocknet fahren wir wieder der Regenwolke ent. Entfliehen wir der Regenwolke? Äh, kein Glück. Na Julius, alles fit? Na klar, bei dir? Ja, easy. Bist Super. du trocken oder feucht? Noch bin ich trocken. Gut. Mal schauen, wie es gleich aussieht. <lacht> Fahren runter. Höhe halten. <lacht> so, alle da? Eins. werden Zwei. Drei. Wir fünf. Uh, schöne Aussicht. Down. wunderschön durch die Gassen Italien. Und Julius, läuft's gut? Ja, ihr? ja passt. Kann mich nicht beklagen. Ja, super. Auch an dem Tag haben wir dann doch noch ein, zwei Trails gefunden, die schön fleuig bergab gegangen sind. Und wir mussten aber auch ein bisschen Asphalt schruppen, weil einfach die Wegstrecke sonst zu so lang geworden ist und die Erschöpfung bei so vielen Trails ist ja auch gegeben und deswegen ja, sind wir auch mal ein bisschen Straße gefahren. Ja, zwei Gründe. Schau mal, wo der kürzeste Weg ist. Die letzten Meter, Jungs. Tag 5, zu Ende. Perfekt. Dein Tag los. Mein Tag. Tag 5. man. Super gemacht. Gut habt das gemacht. Super gemacht. Genau. Perfekt. Und da essen wir jetzt. Und schlafen. Tag 6 beginnt. Marc ist fleißig am Schrauben. Die Jungs sind auch fit. Und ich habe anscheinend einen Platten. Jupp. Irgendein Arsch hat mir die Luft ausgelassen. Wer war's? Ja. <lacht> und ich muss Reifen wechseln. Aber alle anderen sind auch noch mega beschäftigt. Bremsbeläge wechseln und so weiter. Mal sehen, ob das Wetter heute hält. Die Rampen können nicht gefahren werden. Sogar Holger. Was los, Holger, heute? Ich hab keinen Bock. Kein Bock. Julius, warum hast du keinen Bock? Keine Luft in den Wadeln. Jetzt kleff halt. Kleff halt. Hol dir den Jan. Oben sind wir das Tor und haben uns verloren. Jungs, wo seid ihr? Ja. Wo sind wir denn? Er hat so, gesagt, hochziehen und dann aufmachen. Genau. Bin... Das ist der Trick. Was ist Irgendwo. Die anderen sind nicht hier, oder? Wir bin nur anders gegangen. So. Ach, da oh. ist die Kamera. Komm. Ja. Ah. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Jungs, wo seid ihr denn? Bäh. Bäh. Bäh. Wir sprechen alle Schafe. Das pferd und die Kuh. Bäh. Bäh. Bäh. Bäh. Sind wir on track? Ich glaube schon. Nein, wir jetzt. Zu wir wir viele Palate, Köche, verderben in den Brann. Ja, um darüber zu queren auf dem Track, der ungefähr 600 Meter weg ist. Also, also, Italienisches Lebensgefühl. Da hoch. Gut. Bist du fit? Bist du her? Super. Frag mich nochmal in zwei Stunden. Geht mal wieder bergauf. Na, wie ist die Stimmung, Jungs? Super, hier ja ist Ah, jetzt nochmal von hinten diese Perspektive. Alle den gleichen Rucksack. Ja hallo? Ja hallo? Wo war das nochmal mit dem Loch im Zaun? Ah, jetzt geht man wieder bergauf. Voll konzentriert alle. Kollektives Hochschieben. <lacht> ah, leichter Nieselregen abwechselnd mit Sonne. Und Jungs macht Spaß. Super. <lacht> ja. Ja, dann gibt es den. <lacht> der Regen hat uns wieder. Uh, der Regen wird ein Ticken schwächer, aber 2000 Höhenmeter kurbeln im strömenden Regen ist schon ganz schön krass ja, naja. aber wir müssen über den Pass. Wetter wird zunehmend schlechter. Es kommt noch Winter zu auf. Hui. Naja, ich bin mal gespannt. Das Wasser rennt die Straße runter. Und wir müssen hoch. Was für eine Scheiße! Platzregen in Italien. Rainy Time! Johannes, sag mal deine Schuhe in die Kamera. Oh. Es ist Wahnsinn. Wir sind jetzt kurz mal eingekehrt äh, und gehen jetzt wieder im Regen raus. Es wird abartig. Oder Marc? Ja. Was sagst du? Bist du motiviert? Würde ich sagen. Weltuntergang. Ein Kondom über oh den Helm? So, dann schaut mal raus, wie es da draußen wird. Ja, ja, noch ein paar Kilometer runter. Problem, nach der kurzen Pause sind wir dann nur noch bergab gefahren und haben tatsächlich den richtigen Abzweig übersehen und sind einfach zu weit abgefahren. Somit haben wir uns einfach oh. vom Gardasee wieder entfernt und Typisch mussten uns ein anderes Hotel suchen. Einfach eine alte Fabrik. Das. Und es regnet immer noch. Oh, es ist kalt und ich habe keinen Bock mehr. Mystische Stimmung bei der Fabrik. Es ist einfach typisch für Italien, dass solche Fabriken oder Häuser einfach verfallen und nichts mehr passiert und nichts mehr daraus gemacht wird. So, es regnet immer noch und es ist arschkalt. Jetzt ist der Supergau passiert. Wir sind äh, falsch abgebogen und jetzt in einem anderen Tal, 100, Meter, äh, 100 Kilometer vom Gardasee. Ähm, jetzt müssen wir uns ein neues Hotel suchen. <lacht> <lacht> Richtig. Aber zumindest regnet es nicht mehr und die Stimmung ist einigermaßen Leider. Wir haben eine Übernachtung bekommen. Um halb sieben bis auf die Unterhose nass. Und mein Tag ist dafür morgen K.O. Der den Tag geplant hat, Julius. Hey. Die, die teuerste Flasche geht auf mich. Schaust du alle in die Kamera hier. Das ist ja langweilig. Alter Schwede. Nach dem Regen kommt die Sonne. Also trocknen wir alles und fahren 80 Kilometer zum Gardasee. Letzte Etappe. Schauen wir mal, Was das haben wir falsch Tat? gemacht? haben alles richtig alles. gemacht. Wir haben alles richtig alles. gemacht. Tag 7. Ja, transcript ist es wirklich auch so ein, so ein Halb voll. Aber ja, jetzt muss ich mal fragen, ich was war denn gestern Nächste so schlimm? Schön, wenn die nicht sind. Nicht schön, ja. Super, im Regen <lacht> sind das Surfen vom Berg. Wetter. Wetterbar. Die Fahrräder sehen aus wie neu. Das du, das muss man das Positive ah, ja, auch fast. wieder auch sehen. halt sehen. Wir kommen an und die Fahrräder sind blitzblank. <lacht> <lacht> und glitt! Wie sie ist gehört. den Schatten fahren. <lacht> huh! Läuft! In Windschatten gefahren! Einzug! Sollen wir mal hüpfen? Wie viel ganz Hund, der uns dann noch anfällt. Ja. Ich hab auch, jetzt kommt er jetzt auch vorne rausgeschossen, Ja, super. mir ist Wir fahren am Hydro-See vorbei. Wir sind falsch abgebogen. Letzten Meter ins Ziel. Juhu! Die letzten 80 Kilometer zum Gardasee haben wir dann auch noch geschafft. Das Wetter hat sich dann auch noch verbessert und es ist einfach Sonne rausgekommen und die Wärme vom Gardasee. Hurra hurra, Panale Café. Ei, ei, ei. Drei Worte zur transalp Was hat dich gereizt? Was war gut? Was war schlecht? Was war schlecht? Alles war super. Hat sich alles mal sehr gut ergeben. Ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat. Was hat denn geklappt? Die Trails war. am Anfang waren super geil, fand okay. ich. War super also. geil. War super auch geil. Epic Trail, ja, auch auch die anderen Tage. Top. Alles in Ordnung. Jan. Wir sind nicht erfroren. Wir sind da wo? Wo sind wir denn eigentlich? Heute nochmal der Trail. Eine Woche Sonne, Spaß. Sonne feiern. Und kaum äh, regen im, im Negligé. Eine Woche Spaß Leiden. Also wir sind nicht mit dem Flixbus äh, hierher gefahren vom Kurs, sondern wirklich über die Alpen. Ja, Hat Spaß gemacht. Haben überlegt haben Ja, ja. Ja. Der hat Spaß gemacht! Ja, war super. So. -top. Ja. Danke super. Jungs! Zielfoto auf der Ponale Straße oben an dem Café. Wir sind alle gesund am Gardasee angekommen. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Äh, GPS-Tracks stelle ich noch rein und lasst einen Daumen hoch da und bis bald. Ciao, ciao!